20. Mai. Der Glenn hat sich ein neues Projekt vorgenommen. Er will nämlich seinen Lüfter umbauen, der wohl strategisch nicht so gut angebracht ist. Ja, Der pustet direkt da raus. Ja, das ist natürlich doof. Aber dazu muss natürlich ein neues Loch gebohrt werden und das Kabel verlegt werden. Wir werden dann weiter berichten. Also der Ventilator ist schon umgebaut, da hinten hin nämlich, und jetzt werden noch die Kabel verlegt dazu. So sitze ich jetzt hier Stunde über Stunde und versuche, den nächsten Film zu schneiden. Irgendwas haut mit dem Programm nicht hin. Ich bin schon in Kontakt mit Coral. Wir haben schon fünf Varianten versucht, aber irgendwie läuft das Programm nicht mehr. Wir haben eine Rettungsaktion gestartet. An uns ist eine Schildkröte vorbeigeschwommen mit einer Plastiktüte, aus der sie sich anscheinend auch nicht befreien kann. Und jetzt wollen wir sie retten. Wir wollen sie befreien von der Plastiktüte. Da schwimmt die Arme. Aktion oh. Schildkröte. Aber, wie soll das ja, die vordere Flosse ist ziemlich eingeschnitten. Ja. Ja, super, sie taucht. Das hast du super gemacht. Also Leute, das ist es wieder mal. Ne? Kein Müll in die Flüsse und in den Ozean. Dann der Wasserfall zu merken. Ja, sind wir hier in Puerto Ancel. Sieht ganz nett aus. Bloß an Land kommen wir mit unserem Ding nicht. Randy ist auch da. Aber die Wellen sind doch sehr stark. Erster Landgang in Puerto Argel. Oh, er ist jetzt zu früh rübergegangen. Wir gehen jetzt zum Hafenkapitän, der war heute Morgen schon da, wir müssen uns anmelden. Mal schauen, wie lange das heute dauert. Das sind hier immer noch ziemlich große Wellen. Ja, und da hinten liegt die Leineleit als einzige hier in der Bucht. Mit den ganzen Fanggassen. Ja. Also auch hier in Tour d'Angers müssen wir uns anmelden, beim Hafenkapitän. Ein Spaß, alle Papiere werden wieder kopiert, Schön es gibt es wieder neue. Man achte auf ihn da. Er wartet die Welle ab. Jetzt gibt er Gas. Boah, das passt exakt. <lacht> perfekt. Also, wir haben festgestellt, es sind keine Tortillas. Es sind, sage ich mal jetzt, große Tortillas mit Guacamole und Oktopussalat. Ganz lecker. Das gibt es hier heute zu Mittag in Porto. Ach, hey, schmeckt es euch? Super. <lacht> Der Legal. Shopping Tour in Porto. Ach, hell. Hier beim Schlachter. Da wird jetzt das Fleisch erstmal vom Knochen gelöst, gereinigt und dann kommt das dann irgendwann bei uns auf den Grill. Und das hier alles bei gefühlt 40 Grad im Schatten. Hast aber aus der Truhe geholt? Ja. Die Bucht von Puerto. Ach, da unten liegt die Limelight. Im Hintergrund sieht es leider so aus, als ob ein Gewitter kommt. Es grummelt auch schon. Und wir haben natürlich wieder alles offen gelassen. Mal eine kleine Erkundungstour. Ja, Hier ist noch einiges geplant. kleinen Kaffee, gibt es einen riesen Friedhof. kommt, dem er spicy tortillas gegessen hat. Die Soße, guckt sie euch an und sagt mir bitte. Das was denkt ihr, wie viel Skurril hat die? Ja, wir wissen das aber auch nicht. Genug. Extra mal so ein Ding voll packen damit und dann nach da vorne hinlegen. Dauert nicht lange, da kommt der. Aber dann geht der in Form Alles auf. Mexiko Style. alle gucken sich nur gegenseitig an, keiner sagt was. Heute ist, heute ist der 28. Mai 2021 in Deutschland, in Deutschland und in Griechenland und auch in Griechenland und deswegen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles, alles Liebe und Gute. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag, Oma. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und Freude im nächsten Jahr. Auf, dass wir uns bald mal wiedersehen. Prost, Prost. Waldraut, alles Gute! Prost. Heute gibt es mal wieder die berühmten Grillhähnchen auf der Limelight. Und hier oben ist der Kohlenschipper dabei und versucht den Grill anzuzünden. Aber, da der Glen ja der Feuerteufel schlechthin ist, haben wir gute Hoffnung? Ja, mit Holz. Ach so, aber nicht mit so Kohlezeugs. Ich mach dir gerne ein richtiges Feuer an, aber doch nicht sowas. Es brennt ja. nicht, es will nicht. Aber es muss. Und während die Kohle so vor sich hin glüht, werden gleichzeitig auch mal wieder nach drei Wochen die Haare gewaschen. <lacht> Weg ist er. Und so sieht es aus, wenn sich der langhaarige Bombenleger hier mit dem Captain Morgan Bart sich die Haare wäscht. Und so sieht es aus, wenn die Diva an Bord duscht. Ja, die Diva. Ja, die Diva. Ah, schön einmal. Ich brauche eigentlich eine Kopfmassage. Aber ich muss das immer hier selbst machen. Das kenne ich. 29. Mai 2021. Die Limelight ist seefest. Das heißt, alles ist verstaut, alles ist verzurrt. Und wir verlassen jetzt hier heute Porto angel Waren eine Woche hier. Und auf geht's nach Acapulco. Circa 210 Seemeilen. Wir haben jetzt die letzten drei Tage schon gewartet, dass wir vernünftigen Wind haben. Der ist auch vorhergesagt nicht so viel, so um die 15 Knoten. Aber wir hoffen, dass wir in 48 Stunden in Acapulco sind. Bye bye. Porto Angel. Du hast uns hier ganz schön durchgeschuckelt. Es geht in unsere erste Nacht Richtung Acapulco. Wir haben acht Knoten Wind, machen 3,3 Knoten Fahrt, werden aber wahrscheinlich keinen schönen Sonnenuntergang haben heute. Wir haben wieder Wind. Genaka gesetzt und es geht mit Rauschefahrt 6,5 Knoten, noch 100 Meilen bis Acapulco. Ich will mal gucken, wie so zuweist. Ganz vorsichtig. Also der tut dir nichts. Ja, ja, ja. Es geht in die zweite Nacht hinein und heute sieht es so aus als ob uns ein Gewitter und ein Regenschauer erwischt. Da haben wir immer noch Hoffnung, dass es hinter uns wegzieht. Der Wind hat nachgelassen, wie so oft vor einem Regenschauer. Aber da ganz hinten ist auch noch einer zu sehen. Und wir haben noch circa 90 Meilen bis Acapulco. Und schon hat es uns erwischt. Die ersten Böen kommen. Die Annette hat ihre Wache eingetreten und kämpft jetzt mit Regen und Wind. Also hier unten sind schön 35 Grad drinnen. Ja genau, da kannst du dann zum Aufwärmen kommen. Dann eine angenehme Wache! Danke! Die zweite Nacht haben wir hinter uns. Die Annette hatte die 3 bis 6 Uhr heute Morgen Wache. Ja, die war schön. Anders als die gestern <lacht> Abend, als ja. der Regen war. Es war ziemlich regnerisch, oder? Nee, es hat geschüttet aus Eimern. Man konnte nicht mehr weit gucken und es war. Naja Gott sei Dank nicht so lange, aber es war schon nicht schön. Ja, so das was wünscht man sich nicht zwingend. Es gab immer wieder ein Auf und Ab, Segel hoch, Segel runter, Motor an, Segel von Backbord nach Steuerbord. Also es, es war nicht langweilig heute Nacht. Nein. Und der Tölpel hat tatsächlich hier durchgehalten bis heute Morgen zum Sonnenaufgang. So, jetzt ist die Annette hier eine dieser hervorragenden Mangos, die sind wirklich lecker. Und wir haben noch 20 Meilen bis Acapulco. Und dann haben wir es erstmal wieder geschafft. Aufregung an Bord der Limelight. Die Angel hat sich bewegt. Das zweite Mal in Mexiko. Ah doch, es ist einer dran. Oh, seht mal an, was der Glenn strahlt. Guckt mal, Endlich mal ein Fisch. Ein Bonito. Oh, die alte also, der Glenn ist nicht ganz so glücklich, weil er nur so einen kleinen Fisch rausgeholt hat. Aber Fisch ist Fisch. Elf Meilen noch bis Acapulco. Wir sind schon bis auf zwei Meilen an der Küste dran. Da sieht man schon Ferienhäuser, ellenlanger Strand. Ja, jetzt ist es vorbei mit unserem Großsegel. Da ist es aufgerissen. Gut, dass wir das Neue schon an Bord haben. Ich hoffen mal, dass wir hier auch in Acapulco Segellatten organisieren können, damit wir uns von dem Segel verabschieden können. Aber nicht für jeden Wind hier, den nach vorne zu bringen. Das ist ein Los. Ja, das war ein ziemliches Desaster mit unserem Genaka, aber er ist jetzt total vertüdelt. Also der Bergeschlauch ging nicht runter. Also müssen wir den hier mal versuchen zu enttüdeln. gerne also 1 2 3 4 um genau zu sein ganz toll wahrscheinlich hat das der ventilator verursacht als wir den gerade runtergeholt haben wir haben es geschafft wir sind nach 57 stunden 230 seemeilen in acapulco angekommen ja, aber noch gut gemacht ja der motor liefert ein bisschen viel aber ja, ja. Bisschen wenig Wind halt, ne? Ja. Prost! Wer geht Rasmus? Von dem guten Bier? Ja. Danke Rasmus für den Wind, für die gelegentlich etwas mehr sein können. Ich bedanke mich nicht so sehr für den Regen, aber ich bedanke mich für die drei Fische. Und die Welle war auch okay. Und ja, wir wollen trinken! Und alles in allem war das doch okay, was du gemacht hast. Prost! Prost. Prost. Unser Dinghy ist ja jetzt genau zwei Jahre alt und jetzt hat sich das hier alles aufgelöst. Das ist übrigens ein West Marine Dinghy. Ich würde mir keins mehr kaufen. So und jetzt werden wir das mal schön mit Glänzmethode Sikaflex reparieren. Wenn du so ein Moped hast, musst du auch das geben. Ja. Und so sieht das jetzt aus. Also meine Wette steht, das hält jetzt sechs Monate. Aber ich wette um nichts. Ja, das sieht aus, ja. ja, Und dank dem Frank für das gute Zeug, das sechs Monate hält. Und das hier im Mooringfeld von Da liegt die Fadolin schon seit einer Woche, da liegt die San, auch schon über eine Woche. Ma mache où toi, je m'en